Assalamu alaikum, meine lieben Geschwister. Eines Tages saß der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit einigen seiner Gefährten zusammen und er erzählte ihnen von einem Mann von den Kindern Israels, der 1.000 Monate sich auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala abhüttete. Und die Sahabu wunderten sich und sagten, Allahu Akbar, wie kann das sein? Ja, wir leben wahrscheinlich nicht mal so lange. Und er hat die ganze Zeit Einsatz gezeigt auf dem Wege Allahs. Das sind über 83 Jahre. Wie soll das gehen? Woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala dem Muslimen ein Geschenk gegeben hat. Und zwar hat unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi dann eine Sura offenbart bekommen: Surat al-Qadr, in der Allah subhanahu wa ta'ala über diese Nacht spricht, die Nacht der Bestimmung. Diese gewaltige Nacht, in der es auf der Erde so eng wird, durch die Enge, dass es keinen Platz mehr gibt. Nämlich Leila al Qadr. Allah Ta'ala, er hat dieser um Laylat Qadr geschickt. Ein Schatz, nach dem wir suchen sollen in den letzten zehn Nächten des Monats Ramadan, im letzten Drittel. Ein Schatz, der dein ganzes Leben verändern kann. Diese Nacht heißt nicht umsonst die Nacht der Bestimmung. Sie heißt die Nacht der Bestimmung, weil nämlich in dieser Nacht die Dinge bestimmt werden für ein Jahr und du kannst deine Bestimmung positiv beeinflussen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Es liegt in deiner Hand. Das Einzige, was Allah Ta'ala von dir erwartet, ist, dass du dich ein bisschen anstrengst, dich ihm zuwendest, deine Hände hebst und Allah Subhanahu wa ta'ala um Vergebung bittest. Unser Prophet, wasallam, er hat uns das so sehr ans Herz gelegt und hat uns versprochen, dass wir Vergebung erlangen, wenn wir nach dieser Nacht streben. Wer in der Nacht der Bestimmung mit Iman und um nach dem Not Allahs zu streben, aufsteht und betet, dem wird Allah vergeben, was er vorher an Sünden begangen hat. Diese Chance darf ich mir nicht entgehen lassen. Und dementsprechend sollte ich jetzt in diesen letzten zehn Nächten des Monats Ramadan in die Fußstapfen unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa treten. Der Prophet sallallahu alaihi wa ist der Letzte, der es gebraucht hat. Aber er hat es vorgelebt. Er hat, wie es seine Mutter, seine Frau Aisha radiallahu anha überliefert hat, unsere Mutter. Die letzten zehn Nächte vollständig belebt mit dem Gebet. Ach ja, ist die ganze Nacht wach geblieben, was er sonst nie getan hat. Aber in den letzten zehn Nächten hat er mal einmal sich selbst übertroffen. Und deswegen, jetzt ist die Zeit, wo ich doch mal versuche, Gas zu geben. Das ist mein Endspurt. Jede Nacht könnte theoretisch Leired sein. Ja, wir wissen, die 27. Nacht ist am wahrscheinlichsten Leilat al-Qadr. Aber sei kein 27. Nacht-Muslim. Wir wissen es nicht. Vielleicht ist es eine andere Nacht. Die Nächte, die Leilat al-Qadr, sie bewegt sich immer in den letzten zehn Nächten. Und auch, dass es eine gerade und ungerade Nacht ist. Ja, es ist wahrscheinlich eine ungerade Nacht. Aber wir wissen, die Muslime auf der gesamten Welt, die fangen an verschiedenen Tagen an zu fasten. Wer sagt dir, dass du derjenige bist, der richtig angefangen hat zu fasten? Und deswegen nutze die gesamten letzten zehn Nächte. Und mache es dem Propheten Sallallahu gleich. Versuche ein bisschen mehr zu beten, ein bisschen mehr Ibadah zu machen. Und unser Prophet Sallallahu er hat es auch nicht allein gemacht. Nein sondern er hat versucht, seine Familie mit einzubeziehen. Solltest du in die Moschee gehen, Bruder, um zu beten, versuch deine Familie mit einzubeziehen. Solltest du aufstehen zum Gebetsschwester, um zu beten, wecke deinen Mann, wecke deine Kinder, damit sie ebenfalls etwas von der Ibada haben. So tat es der Prophet, der gesagt, wo, über den Aisha sagte, Ja, unser Prophet hat sogar gesagt, hat euch mal diesen schönen Hadith an. Möge Allah sich eines Mannes erbarmen, der in der Nacht aufsteht, um zu beten und dann seine Frau weckt. Und wenn sie nicht aufstehen möchte, nimmt er Wasser und spritzt es ins Gesicht. Und umgekehrt genauso. Hört gut zu, Schwestern. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sich einer Frau erbarmen, welche in der Nacht aufsteht, um zu beten und dann ihren Mann weckt. Und wenn er nicht aufstehen möchte, dann spritzt sie ihm Wasser ins Gesicht. Ja, nicht nur du allein, sondern die gesamte Familie soll diesen Segen der Nacht erlangen. Und dann ganz, ganz wichtig, und das ist das A und O, damit ich den Segen von Leilet al-Qadr erlangen kann, ist, dass ich jetzt in diesen letzten zehn Nächten wirklich auf alles verzichte, was mich ablenkt. Und deswegen Aisha sagt, Er hat sich zurückgezogen von seinen Frauen. Er hat seine Hose zugeschnürt. Ein Ausdruck dafür, dass er sich sogar von Dingen, die halal sind, getrennt hat. Wie ist es dann erst mit Dingen, die haram sind? Jetzt ist keine Zeit mehr für Serien. Es ist keine Zeit mehr für Filme. Es ist keine Zeit mehr für all diese Dinge, welche dich ablenken von der Ibadah. Das Einzige, für was Zeit ist, ist jetzt, dass du vor Allah stehst und Allah ta'ala um Vergebung bittest. Möge Allah uns alle Leveke qadr erlangen lassen und uns in ihr zu den Angenommenen gehören lassen. Amen, Rabbil Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi